Also für mich ist Open Access tatsächlich wirklich eine Frage äh, der Gerechtigkeit und der Fairness sozusagen. Und ich denke, dass es im digitalen Zeitalter eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass eben öffentlich finanzierte Forschung allen zugänglich gemacht wird. Ich selbst habe in, in Basel studiert und bin dann für die Promotion ans Max-Planck-Institut nach Heidelberg und ich hatte da nie Probleme, muss ich sagen, an einem ein Buch oder eine einen Aufsatz oder so ranzukommen, aber ich denke schon in, in anderen an anderen Institutionen, an anderen Unis in, in Deutschland kann das schon anders sein. Und man muss sich noch mal vorstellen, eben wie die Situation ist in, in weniger wohlhabenden Ländern. Am MPI, also bei uns in Heidelberg, ist die Bibliothek im Sommer immer gerammelt voll mit, mit Gästen aus der ganzen Welt, die kommen nach Heidelberg wirklich, um, um sich Literatur händisch zu kopieren. Und ich denke, dass das im, im digitalen zeitalter eigentlich ein, ein bisschen absurd ist. Und für mich steht das auch so ein bisschen in Widerspruch eben zum, zum Grundgedanken der Wissenschaft, die ja etwas, die den Anspruch hat, irgendwie universell zu sein und, und auf vorbestehendem Wissen sozusagen ähm, aufzubauen. Und... Es kann sozusagen nicht fair sein, wenn eben sich nur reiche Institutionen Zugang zu diesem ganzen Wissen dann leisten können und ähm, sozusagen sich eben nicht an, an dem wissenschaftlichen Diskurs beteiligen können. Ich denke, Wissen ähm, soll eben kein Luxusgut sein, sondern es soll irgendwie ein Gut sein, das allen zur Verfügung steht. Und Open Access, denke ich, ist sicher ein, ein, ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was in den Budapest und Berlin-Declarations zum, zum Ausdruck kommt und ich denke gerade auch in, in der Corona-Zeit hat sich jetzt gezeigt, wie wichtig einfach auch eben der Zugang wirklich zu, zu Wissen ist und wie wichtig eben diese, diese Zugänglichkeit über das Internet auch wirklich ist für den wissenschaftlichen Fortschritt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mit, mit Zugang allein ähm, sämtliche Probleme eben des globalen Wissenschaftssystems, sämtliche Gerechtigkeitsprobleme gelöst sind. Ich persönlich finde die Debatte über Fair Open Access auch sehr wichtig, wo es eben darum geht, Open Access ist ja nicht gleich Open Access, sondern es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Und es ist ja auch so, dass eben zum Teil die Preise für Open Access Publikationen teuer sind und ich denke, die Debatte muss sicher auch geführt werden. Genau, Open Access ist sicher nicht, ist sicher nicht die goldene Lösung für alle Probleme, aber es ist ein Schritt. Einer der Hauptgründe tatsächlich ist natürlich, dass sich die Rechtswissenschaft anders als andere Disziplinen natürlich ganz oft schon noch mit nationalen Fragestellungen und halt nationalen Rechtsordnungen beschäftigt und dass deswegen vielleicht so dieser grenzüberschreitende Diskurs nicht gleich wichtig ist wie in anderen Disziplinen. Ne? Also es ist vielleicht nicht gleich wichtig, wenn wir über eine Frage des, keine Ahnung, deutschen Schuldrechts sprechen, ist es nicht gleich wichtig, dass das auch auf dem ganzen Globus verfolgt werden kann. Und ich glaube, es ist deswegen auch nicht erstaunlich vielleicht, dass wichtige Inputs eben in der Open Access Debatte in Deutschland oder überhaupt auch aus der Völkerrechtswissenschaft kommen. Ich bin ja selbst Völkerrechtlerin und hier, denke ich, ist eben dieses internationale Element einfach deutlich wichtiger, würde ich sagen. Ich bin ja auch Mitglied des Völkerrechtsblocks und da ist uns eben dieser wirklich internationale Diskurs unheimlich wichtig und wir versuchen das auch, auch, auch sehr aktiv zu. Ähm, genau zu fördern und, und voranzutreiben. Ähm, insgesamt würde ich aber tatsächlich bin ich so ein bisschen optimistisch momentan und ich habe das Gefühl, dass sich tatsächlich so ein bisschen etwas tut, auch in der ganzen Open Access-Debatte. Ich bin selbst in Heidelberg am MPI, haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet zu Open Access, ähm, auch mit Leuten aus der Bibliothek und aus der Wissenschaft. Und mein Eindruck, ganz persönlich, ist tatsächlich, dass uns auch immer mehr Anfragen von Kolleginnen erreichen. Also mein Eindruck ist so ein bisschen zaghaft optimistisch, dass sich tatsächlich ein bisschen was tut. Genau. genau. Ja, wie gesagt, insgesamt denke ich, das Bewusstsein wächst so ein bisschen, zumindest eben in der Völkerrechtswissenschaft. Und ich glaube, Wirklich, dass die Thematik müsste einfach noch viel breiter diskutiert und noch viel bekannter gemacht werden. Und vielleicht eben auch ein bisschen Berührungsängste noch abgebaut werden, wie sie manchmal vielleicht noch vorhanden sind. Wie gesagt, am, am MPI haben wir eine Arbeitsgruppe dazu gegründet, eben genau ähm, vor diesem Hintergrund und mit dieser Idee. Und ich denke, dass es sicher auch gut ist, eben dass inzwischen namhafte Verlage auch eben die Möglichkeit anbieten, Open Access zu publizieren. Ich denke, ganz vielen Wissenschaftlerinnen ist es natürlich besonders wichtig, in den namhaftesten Journals publizieren zu können. Genau, Aber wieder auch hier das Problem, denke ich, dass zum Teil wirklich die Preise, um einen Artikel oder ein Buch Open Access zu publizieren, einfach schwindelerregend hoch sind. Ich selbst habe jetzt meine DISS Open Access publiziert und, und auch einen Aufsatz. Das musste ich natürlich nicht selbst bezahlen, aber als ich die Rechnung da gesehen habe, muss ich sagen, bin ich schon noch ein bisschen erschrocken. Und in diesem Zusammenhang möchte ich wirklich auch noch mal eben auf die auf diese Initiative zu Fair Open Access hinweisen, wo eben auch wirklich die Frage diskutiert wird, was darf, was darf es denn kosten, Open Access zu publizieren? Und noch einmal, genau, ich denke, dass es wirklich nicht so sein darf, dass eben Publizieren zu einem, zu einem Luxusgut wird, dass sich nur einige wenige in reichen Institutionen leisten können, sondern... Es gehört für mich zu dieser Debatte auch so ein bisschen dazu, eben zu überlegen, was es braucht, um Zugang zu erleichtern. Und ich glaube, der Preis ist da schon auch noch ein Aspekt, würde ich sagen.